Es gibt viele große Probleme, die uns weltweit beschäftigen. Der Klimawandel, Armut und die Verschmutzung unserer Ozeane. Diese Probleme sind wahrscheinlich viel zu groß, als dass wir sie einfach allein lösen könnten. Sicher gibt es aber auch in deiner direkten Umgebung größere und kleinere Probleme, zu denen dir Lösungen einfallen. In diesem Video zeige ich dir, wie du Probleme findest, Informationen sammelst, nach Gründen forscht und Ideen und Lösungen dafür entwickelst. Diese Ideenentwicklung nennt sich auch Ideation und was das genau bedeutet, erkläre ich dir jetzt. Der US-amerikanische Erfinder Charles Kettering hat einmal gesagt, ein klar formuliertes Problem ist schon halb gelöst. Du musst also das Problem, was du lösen möchtest, erst einmal genau kennen und beschreiben. Das funktioniert am besten in einem Team, also gemeinsam mit mehreren Personen. Du kannst es aber auch natürlich alleine machen. Wie startet man aber nun in die Problemfindung? Beobachtet dazu zuerst die Menschen in eurem Umfeld ganz genau. Das können Menschen sein, die in demselben Ort wohnen wie ihr, auf die gleiche Schule gehen oder ähnliche Interessen haben. Ihr könnt aber zum Beispiel auch eine Freundin oder einen Elternteil fragen, ob ihr sie mal für eine ganze Stunde beobachten könnt. Oder ihr beobachtet mal euren eigenen Tagesablauf ganz genau. Ja, zugegebenermaßen, das ist am Anfang vielleicht ein bisschen komisch, aber sehr wichtig, um das Problem wirklich klar formulieren zu können. Schreibt dabei alles auf, was euch auffällt oder vielleicht selbst schon immer genervt hat. Welche Probleme könnt ihr dabei sehen? Und wer ist davon betroffen? Macht doch gerne Fotos von Dingen, die euch auffallen. Und überlegt euch auch zwei, drei Fragen, die ihr verschiedenen Leuten dabei stellen könnt. Zum Beispiel, ist euch dieses Problem auch schon aufgefallen? Und was tut ihr jetzt dagegen? Was würde euch sonst noch dabei helfen? Schaut euch dann anschließend alle Beobachtungen, Fotos und Notizen nochmal ganz genau an. Habt ihr mehrere Probleme gefunden? Entscheidet euch für eines, mit dem ihr dann weiterarbeiten wollt. Achtet dabei unbedingt darauf, dass alle im Team das Problem wichtig und interessant finden. Denn das ist die Grundlage für alle weiteren Schritte. Jetzt solltet ihr euch Gedanken darüber machen, welche Gründe das Problem haben kann. Nehmen wir einmal an, ihr habt beobachtet, dass es in eurem Wohnort sehr schmutzig ist und ganz viel Müll einfach so auf der Straße liegt. Jetzt könnt ihr euch fragen, warum ist das denn so? Vielleicht ist es einfach eine schlechte Gewohnheit der Menschen, Müll einfach so auf die Straße zu werfen. Vielleicht fühlen sie sich auch nicht verantwortlich, gemeinsame Flächen sauber zu halten. Oder aber die Stadtverwaltung hat einfach viel zu wenig Mülleimer aufgestellt. Sammelt solche Gründe und schreibt sie alle auf. Fragt euch dabei immer und immer wieder, Warum und warum und warum, bis ihr das Gefühl habt, den eigentlichen Grund gefunden zu haben. Also zum Beispiel, warum liegt der Müll neben den Mülleimern? Antwort, weil die Mülleimer viel zu voll sind. Und warum sind sie denn zu voll? Antwort hier, weil sie zu klein sind. So gehst du dem Problem so richtig auf den Grund. Es entsteht so nach und nach eine ganze Problemkarte. Nun habt ihr ein Problem gefunden und es auch schon näher untersucht. Sehr gut gemacht! Jetzt könnt ihr euch endlich an die Lösung für das Problem machen. Überlegt euch doch dafür zu jedem Grund, den ihr auf die Problemkarte geschrieben habt, eine oder mehrere Lösungen. Zum Beispiel, eine mögliche Lösung für den Grund, dass die Menschen sich in eurem Ort für den Müll nicht verantwortlich fühlen, wäre eine Aktion in der Nachbarschaft zu starten. Diese könnte zum Beispiel sein, jeden Sonntag die Straßen gemeinsam sauber zu machen. Für die Lösungsfindung empfehle ich euch, ein Brainstorming zu machen. Bei einem Brainstorming sammelt man in einer kurzen Zeit ganz viele Ideen. Damit das Ganze aber auch gut verläuft, gibt es hier natürlich auch ein paar Regeln, die euch helfen können. Lasst euch im Brainstorming unbedingt gegenseitig ausreden. Und ihr solltet wirklich alle Ideen anhören, auch die ganz verrückten. Versucht dabei am besten, die Ideen nicht zu beurteilen. Also zu denken, das ist ja gar nicht machbar oder blöd. Nicht selten kommt es nämlich dabei vor, dass die blödesten Ideen jemand anderen wieder zu einer neuen Idee bringen. Arbeitet visuell, also macht viele Skizzen und viele Zeichnungen und versucht so viele Ideen wie möglich in einer kurzen Zeit zu entwickeln. Hier gilt tatsächlich Masse statt Klasse. Bleibt konzentriert dabei und legt das Smartphone am besten ganz weit weg. Ein guter Tipp hier ist auch, einen Timer zu stellen, zum Beispiel auf 10 Minuten. Und ganz wichtig, das Ganze ist keine mega ernste Angelegenheit. Das darf auch ruhig ganz viel Spaß machen. Schaut euch nach dem Brainstorming alle Ideen an und wählt dann gemeinsam eine Lösung aus, die ihr angehen wollt. Diese Lösung sollte möglichst innovativ sein, also neu und originell. Die Lösung kann zum Beispiel sein, etwas zu verbessern, das es schon gibt, etwas günstiger zu machen, dabei zu helfen, dass andere Menschen das Problem verstehen und ihr Verhalten dementsprechend ändern eine Lösung, die es für ein anderes Problem schon gibt, auf euer Problem zu übertragen oder aber ihr findet eine komplett neue Lösung. Und damit die Ideenentwicklung auch so richtig gut klappt, habe ich hier nochmal die wichtigsten Schritte zusammengefasst. Schritt 1. Dein Umfeld beobachten und Probleme finden. Schritt 2. Ein Problem auswählen und dafür eine Problemkarte mit Gründen anlegen. Schritt 3. Lösungen brainstormen. Und Schritt 4, für eine Lösung entscheiden und dann weiter daran arbeiten und fertig. Du hast jetzt voll viele Ideen in deinem Kopf und kannst das Endprodukt schon regelrecht vor dir sehen. Perfekt, dann hast du wahrscheinlich ein klar formuliertes Problem gefunden und kannst jetzt so richtig loslegen.